Du möchtest in wenigen Wochen dein E-Commerce-Projekt im B2B-Bereich zum Festpreis umgesetzt haben und hast von vielen Agenturen gehört, das ist nicht möglich. Es gibt ellenlange Kalkulationslisten, die man dir wunderbar vorgerechnet hat. Aber das willst du alles nicht. Du willst jetzt schnell starten. Du willst einen echten Benefit erreichen. Und genau dabei kann die Netformic helfen. Mit unseren agilen und lean Ansätzen haben wir es geschafft, genau für deine Branche, genau das richtige Mittel bereitzustellen. Du möchtest mehr erfahren? Dann ist hier der Link für dich.